So, wir starten mit unserer Demonstration, Bildung aber sicher. Ich begrüße den Anmelder, Thomas Gansko von der Piratenpartei. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist nicht ganz so voll geworden, wie wir das eigentlich erhofft hatten. Das wird auch zu einer kleinen Änderung des Plans führen. Wir werden, nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir bislang nicht die Mindestzahl von 35 Teilnehmern haben, um tatsächlich eine Demo auf der Straße durchzuführen, dazu übergehen, dass wir hier auf dem Platz bleiben bis ca. 15.15 Uhr. Dann äh, wird hier die nächste Veranstaltung laufen. Und äh, das führt dann dazu, dass wir eben hier und den Platz räumen müssen. Wir werden also darauf verzichten, zur Göttinger sieben und um zum Kultusministerium zu gehen. Das ist dann halt so. Ja, und Nichtsdestotrotz, ich muss die Auflagen äh, verlesen, die dieser Demo zugrunde liegen. Das mit der Route, das hat sich jetzt erledigt. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass die Versammlungsteilnehmerinnen eine geeignete mund nasen bedeckung zu tragen haben. Davon ausgenommen sind Personen, denen aufgrund von Vorerkrankungen wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zu ist. Dies ist gegenüber polizeilichen Einsatzkräften vor Ort auch Verlangen glaubhaft zu machen. Ebenfalls ausgenommen sind Kinder bis zur Veränderung des sechsten Lebensjahres die Mund-Nasen-Bedeckung. Kann jeweils im stationären Teil der Versammlung abgenommen werden, solange die Teilnehmerinnen eine sitzende Position einnehmen und mit dieser das Abstandsgebot gemäß der Beschränkung Nummer 4 eingehalten wird. Teilnehmerinnen haben innerhalb des Stadtversammlungsbereichs einen mund nasen wenn sie auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz sind. Oder sich von diesem entfernen. Des Weiteren besteht weiterhin für die Personen eine Trageverpflichtung, die bestehend die in der Versammlung teilnehmen. Was wir auch noch einhalten müssen, wenn wir hier sind, wir müssen drei Meter Abstand von den Außenkanten lassen. Drei Meter. Drei Meter, genau. Und das macht die Fläche dann auch ein bisschen kleiner, sodass es eigentlich von vornherein nicht möglich gewesen wäre, hier äh, 150 Leute, die ursprünglich mal angedacht unterzubringen. Der muss ja hier stehen! So ungefähr, ja, ja. Gut, ansonsten ist aufgrund der Tatsache, dass wir hier bleiben, eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, dass natürlich äh, durchgängig 1,50 Meter Abstand zu halten ist, um eben äh, außer bei Personen, die innerhalb eines Hausstands sind, ein Infektionsrisiko zu vermeiden. Ja, das war jetzt das Organisatorische, jetzt kommen wir noch mal zum Inhaltlichen. Das hier ist eine Veranstaltung, die unter dem Motto Bildung aber sicher läuft. Bildung aber sicher organisiert sich hauptsächlich über das Internet, äh, vorzugsweise über soziale Medien wie Twitter und Facebook. Seit kurzem, wenn es einige selbsternannte Grundrechtsverteidiger darauf abzielen, eben Grundrecht nur für sich selber einzufordern. Hier geht es schlichtweg um Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes, der die körperliche, das Recht auf körperliche Unversehrtheit sicherstellen soll. Und äh, da muss man betonen, sicherstellen soll. Denn das, was momentan seit zwei Tagen in den Schulen und Kitas in Niedersachsen läuft, ist nun genau das Gegenteil von dem, was man an sicherer Bildung und an sicherer äh, für die körperliche Unversehrtheit benennen kann. Denn es ist äh, schon lange bekannt, dass eben nicht nur Menschen, die Vorerkrankungen haben, gefährdet sind, sondern dass im Prinzip jeder diese Krankheit durchleiden können kann und äh, dabei dann auch dauerhafte Schäden davonträgt. Insofern ist es auch vollkommen falsch, dass momentan der Schulunterricht so abläuft, wie er abläuft, nämlich vollkommen unter Auslassung der AHA-Regel, ah regel gesagt, dass Abstand halten, Hygiene und Atemschutz, sprich also Masken, eigentlich die Grundvoraussetzung dafür sein müssten, um Präsenzunterricht, so wie er momentan läuft, nämlich äh, eben im engen Zusammensein, dass das eben gar nicht richtig ist, sondern es müssen diese drei Punkte tatsächlich realisiert werden, damit sicherer Unterricht gestattet oder gestaltet werden kann. Es ist auch demnach vollkommen falsch, dass nur eben vorgeschädigte Schülerinnen und Lehrerinnen sich äh, zu Hause beschulen lassen können oder auch äh, von zu Hause unterrichten, sondern das ist ein Recht, das müssen auch diejenigen haben, die eben gefährdete Angehörige zu Hause haben. Die äh, sind genauso davon betroffen, wenn ihr Kind oder ihr Enkel diese Krankheit mit nach Hause bringt. Aber das muss letztendlich auch das Recht eines jeden Elternteils sein und einer jeden Schülerin sein, dass nämlich dann, wenn man für sich selbst die Gefahr sieht oder für sein Kind die Gefahr sieht, es äh, möglich sein muss, auch äh, sein Kind zu Hause zu behalten, so wie das momentan läuft. So grenzt das Ganze schon an fast vorsätzliche, äh, Versuch der vorsätzlichen Körperverletzung, wenigstens aber an äh, daran, dass das fahrlässig passiert. Und äh, insofern ist das, was momentan in den Schulen passiert, eben alles das, was nichts mit dem Schutz der Gesundheit zu tun hat. Der Uwe möchte eine Frage stellen. So. so, dann möchte ich da mal die Gelegenheit nutzen, um den Thomas von den Piraten zu fragen, was hätte denn zum Beispiel ähm, die Schulbehörde in Niedersachsen machen sollen? Also wenn ich das so gesehen habe, haben sich alle Lehrer und die Schulbehörden und die Verantwortlichen in die Ferien verabschiedet, aber ähm, die Zeit hätte man noch nutzen können. Was hätte man konkret tun sollen, was jetzt noch nicht passiert ist? Naja, es ist ganz klar. Also Mitte Juli hat unser Kultusminister, Herr heinrich Tonne, ja schon verkündet, dass das Ziel sein soll, dass nach den Sommerferien Regelunterricht wieder stattfindet. Und äh, er hat dann zu Beginn der Sommerferien gesagt, eine endgültige Entscheidung, die wird dann erst zwei Wochen vor Ende der Sommerferien fallen. Das heißt, da hat man schon mal wieder sehr viel Zeit verstreichen lassen, die für Dinge genutzt hätten werden können, wie beispielsweise das, was man jetzt in Saarland macht. In Saarland hat man jetzt Gelder bereitgestellt, damit 100 Busse, die momentan eingemottet sind, auch äh, wieder entmottet werden und dann für eine Entzerrung des Schülerverkehrs sorgen. Das ist etwas, äh, was man hier in der Fläche machen könnte, natürlich auch nicht wirklich viel weiter dort, wo halt der normale öffentliche Personennahverkehr, wie hier die Östra und die AVA, dann tatsächlich äh, die Schülerbeförderung innerstädtisch hauptsächlich behandelt. Was man auch hätte machen können, ist zu gucken, wie können wir eigentlich das schon mal in die Wege leiten, was die Stufe B innerhalb des äh, dreistufigen Plans zur äh, normalen Beschulung in Niedersachsen sein soll. Nämlich tatsächlich aufteilen zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Ähm, das Also da den Bedarf zu ermitteln und dann tatsächlich auch die Voraussetzung dafür zu schaffen, das umzusetzen. Gut, gut dann fragen wir doch mal ganz konkret. Ich habe gehört zum Beispiel, du hast den ähm, Nahverkehr und den Stadtverkehr erwähnt, ähm, mir hat eine Busfahrerin erzählt, dass ihr Problem ist, dass alle Schüler, die auf dem Schulhof durch die Corona-Regeln getrennt werden, sich dann halt von A nach B in einem Bus befinden. Was müsse die Landesregierung konkret tun? Also, Busse habe ich gehört, gern genug da. Ja, aber die müssen ja auch finanziert werden. Und äh, dafür sollte halt genauso wie im Saarland auch tatsächlich die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um äh, diese Busse auch dann wieder in den Einsatz zu bringen. Also im Saarland werden auch nicht nur Busse gekauft, sondern werden einfach die eingesetzt, die ohnehin schon da sind. Und du hast vollkommen recht, äh, diese Durchmischung, die eben sowohl innerhalb äh, des Transportes, des Flugweges passiert, wie auch tatsächlich die äh, Tatsache, dass ja eine Schule keine Insel ist, sondern die Schülerinnen und Lehrer, die da sind, ja auch noch ein Privatleben haben, zumindest haben sollten, was sich äh, sowohl in der Familie, wie auch in Vereinen wie auch in anderen Einrichtungen ein abspielt. Und äh, dass damit das ganze Prinzip der Kohortenbildung vollkommen ad absurdum geführt wird, weil es schlichtweg sich nur auf die Schule konzentriert und überhaupt nicht bedenkt, dass in der Schule natürlich nie ein äh, Virus ausgebrochen ist, sondern immer von außen reingetragen wurde, eben entweder durch Schülerinnen oder durch Lehrerinnen. Genau. Und, und insofern äh, ist dieses ganze Konzept, was äh, so aus der, aus der Luft gegriffen ist, woran man sieht, dass sich diejenigen, die sich damit befasst haben, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was die Realität an den Schulen ist. Da kommt dann kommt noch dazu, dass die baulichen Voraussetzungen, die in vielen Schulen herrschen, überhaupt nicht äh, dazu angemessen sind, eben das Hygienekonzept zu verfolgen. Also es gibt eine Umfrage der äh, Gewerkschaft Erziehungswissenschaft und, und, und, und die sagt, dass in 29 äh, Prozent der antwortenden Fälle ausgesagt wurde, dass weder genug Waschbecken noch genug Seife, noch genug Papiertücher ja vorhanden sind, um diese einfache Hygieneregel des Händewaschens tatsächlich zu realisieren. Genau, aber ich würde ganz gerne trotzdem noch erstmal ähm, bei dem einen Punkt bleiben, wie kommen die Kinder und die äh, Bet ähm, Betreuenden überhaupt in die Einrichtung, in die Schule? Und jetzt könnte man ja sagen, okay, es sind genug Busse vorhanden, aber es gibt zu wenig Busfahrer. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass Menschen, die gerne die Ausbildung machen würden wollen, zum Busfahrer, von den entsprechenden Ämtern und Behörden, wo sie das machen könnten, keine Bewilligung bekommen. Aber wenn ich das jetzt höre, was du sagst, dass man eigentlich nicht klein, sondern groß denken muss, dass man über die Bereiche hinweg denken muss, müsste man doch auf Landesebene im Grunde genommen ein Programm auflegen, was in den nächsten Monaten und Jahren uns begleitet, und was sofort startet, dass wir Busfahrer ausbilden, damit wir eben mehr Busse auf die Straße schicken können. Das Gleiche gilt zum Beispiel ähm, zum Personal. Eigentlich tun die Schulen jetzt starten mit Personal, was einem Regelbetrieb entspricht, was mit Corona und sonstigen außergewöhnlichen Erfordernissen nichts zu tun hat. Ist denn eigentlich, ähm, was die Personalsituation anbetrifft, von der Landesregierung, vom Regionsparlament, vom Stadtparlament von Hannover irgendetwas in die Wege geleitet worden? Also mehr Sozialarbeiter, mehr Betreuungskräfte? Denn wenn man zum Beispiel mit auf dem Nachmittagsunterricht organisiert, braucht man natürlich auch mehr Betreuungskräfte oder Lehrer. Ist da einfach eine Idee vielleicht vorne zum Beispiel? Also ich fange mit der ersten Frage an. Genau. Äh, allein wenn man eine ökologische Verkehrswende herbeiführen will, dann muss man natürlich auch das Personal haben, was dann den ÖPNV tatsächlich äh, durch die Gegend bewegen kann. Von daher ist es nur unverständlich, wenn es äh, nicht bewilligt wird, dass äh, Ausbildungen als äh, Bussauer gemacht werden können. Das ist das Erste. Das zweite ist, äh, ja die Landesregierung, die äh, rühmt ja, dass sie wieder neue Lehrkräfte zumindest äh, ausgebildet hat, aber das ist natürlich nicht genug. Also auch da gibt es Zahlen, die äh, ganz klar aussagen, dass äh, wir jetzt nach wie vor in die Jahrgänge kommen, wo immer mehr Lehrkräfte altersbedingt ausscheiden, aber nicht genauso viele neue Aus äh, Lehrkräfte ausgebildet werden. Dazu kommt dann noch, dass eben die wenigsten auch im Bereich der digitalen Medien ausgebildet sind, um äh, die entsprechend notwendigen Kenntnisse a zu vermitteln und b selber zu haben, um beispielsweise Online-Unterricht durchzuführen. Und da gibt es leider von Landesebene nichts, was da redenswert wäre. Dann haben wir also schon äh, zwei wichtige Forderungen. Einen ausgebauten ÖPNV, also äh, Nahverkehr, damit die Schüler auch entfernt zur Schule kommen können. Dann haben wir eine zweite Forderung, mehr Personal, Lehrpersonal an, die an den Schulen einzustellen und als drittes habe ich mitgenommen aus der Region das Statement eines Sozialarbeiters in der Kommune, der sagt, wir haben ganz andere Erfordernisse. Die Schüler sind jetzt über Wochen und Monate zu Hause gewesen, die Familien sind am Limit und wir brauchen auch mehr Sozialarbeiter. In den Schulen, in den Kommunen. Das wäre dann eigentlich auch eine dritte Forderung. Also dass man nicht nur sagt, die Schulen nimmt man als Schule, als Einrichtung und die tümpelt man auf, sondern wie du gesagt hast, groß Hätten wir schon drei Forderungen. Nahverkehr, Verkehrsaufstockung, mehr Lehrpersonal, mehr Betreuungspersonal. Was wäre denn meiner deiner Meinung noch wichtig, was man fordern müsste? Zum Beispiel hier heute leider auch notgedrungen in einer Demonstration. Naja, das, das fängt damit an, dass es eben nicht ausreichend würde, wie jetzt den äh, Verkehr, den Schülertransport sozusagen zu entfernen, dass sich das, was normalerweise dann in, äh, äh, in einem Bus transportiert wird, in drei Bussen transportiert, sondern... Äh, es macht nur Sinn, wenn wir tatsächlich auch einen versetzten Unterricht haben. Also, dass die einen zur ersten Stunde anfangen, die nächsten zur zweiten, die nächsten zur dritten. Die, die Problematik äh, darin ist aber, dass die Lehrpläne, die Zeitpläne der Lehrerinnen nicht darauf abgestimmt sind, die ja teilweise auch äh, zwischen den Jahrgängen und zwischen den Klassen tatsächlich hin und her wechseln müssen, sodass. Äh, auch da viel Zeit verschenkt worden ist, um tatsächliche Pläne auszuarbeiten, wie dieses Problem zu lösen wäre. Es geht ja nicht nur um den Vormittagsunterricht und den Nachmittagsunterricht, es geht ja auch darum, dass man zum Beispiel sagt, man könnte ja machen, dass man sagt, zwei Tage, drei Tage Präsenzunterricht in den Schulen, zwei oder drei Tage lernen zu Hause. Es gibt Länder, ich glaube das war in Brasilien, da wird auf Fernsehsendern äh, ja, an, an mehreren Tagen in drei Altersstufen äh, quasi äh, Unterrichtsmaterial ausgesendet. Die Kids können am Fernsehen lernen und es wird dann halt verstärkt durch den Präsenzunterricht. Gab es denn überhaupt in den Ferien äh, überhaupt Anwandlungen etwas derartiges zu organisieren, also ein Gesamtkonzept? Also ich habe zum Beispiel einen Termin gehört, der Schulleiter 48 Stunden, und das ist schon wohlwollend äh, hochgegriffen, Vorher ihr 24-seitiges Hygienekonzept ja, erhalten haben, um es dann noch an die Eltern und an die Schüler zu transportieren. Naja, das hängt alles damit zusammen, dass eben erst zwei Wochen vor Ende der Sommerferien die entsprechenden Konzepte ausgearbeitet wurden, um sie dann in den Schulen umzusetzen. Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man dann sieht, was die Umsetzung betrifft, nämlich dass auf den Fluren Striche gezogen werden, nach dem Motto, auf der einen Seite die die rausgehen und auf der anderen Seite die die reinkommen, dann äh, ist das schon sozusagen das höchste der Gefühle, was die Schulen machen konnten. Bis, äh, in, und, und zusätzlich halt äh, in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass sich beispielsweise auf den Schulhöfen dann Plätze eingezeichnet werden, wo die jeweiligen Klassen sich dann in der Pause aufhalten dürfen um halt äh, diesen, dieser Idee, dass man damit eben eine Durchmischung äh, verhindern könnte, tatsächlich zu folgen. Und äh, wir wissen, wie gesagt, alle, dass das nicht der Fall ist. Gut, äh, zum baulichen noch. Ähm, ich weiß zum Beispiel die Schulen, die ich kenne, dass nicht wirklich Umbauten stattgefunden haben, um das äh, Vermehrte Hände waschen auch an den Schulen in den Einrichtungen zu gewährleisten. Es ist alles bleibt eigentlich als sei keine besondere Situation durch den Coronavirus vorhanden, was ja quasi die Gesundheit von Kindern, von Lehrern und Familien gefährdet. Gibt es eigentlich dort Bestrebungen, also viele Eltern existieren ja, dass es so etwas nicht gibt, gibt es denn Bestrebungen, die bis zur Landesregierung durchgedrungen sind oder in der Stadtparlament von Hannover oder Regionsparlament? Naja, das Problem ist halt, dass äh, die Schulen allein gelassen werden. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Hygienekonzept, das für allgemeine Hygieneleitfaden für allgemeine Schulen, auch tatsächlich umgesetzt wird. Es gibt Schulen, die haben dann tatsächlich zusätzliche Waschbecken beispielsweise vor der Schule aufgestellt, wo dann ähm, acht oder zehn Waschbecken nebeneinander stehen und äh, sich da die Kinder die Hände waschen können. Das äh, ist aber, wie gesagt, von Schule zu Schule abhängig. Die Landesregierung hat nur quasi einen Leitfaden entwickelt und die Schulen können sehen, wie sie den umsetzen. So, dann möchte ich ganz gerne noch jemanden... Danke, Thomas, bis hierher. Wir werden sicherlich von dir äh, äh, als Landesvorsitzender der Piratenpartei noch mehr zu dem Thema hören, aber ich möchte jetzt jemanden begrüßen, der hier im Stadtparlament von Hannover sitzt, der im Regionsparlament sitzt, Bruno, Adam, Wolf, wenn ich dich mal kurz auf die Bühne bitten darf, darf als Ratier, weil du sozusagen ganz dicht dran bist an dem Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist ist im Bildungsausschuss. Du hast bestimmt die Wut der Eltern hautnah erlebt, auch die Anregung, Positives, die Negatives. Ich bitte dich um dein Statement nur einfach mal dicht ans Ja, Hi. Ja, stimmt. Ich bin Ratsherr der Landeshauptstadt, ich bin Abgeordneter in der Region und ich bin Vorsitzender des Bildungsausschusses der Landeshauptstadt. Und als solcher natürlich, wie du gesagt hast, kriege ich eine ganze Menge Praxis ab, eine ganze Menge Wut der Eltern, der Lehrer, der Schüler. Und was im Moment passiert mit dieser äußerst planlosen Aufarbeitung des Themas Corona, ist eigentlich ein Skandal, wenn man das so sieht. Also Eltern die alleingelassen werden äh, mit den Schutzmaßnahmen, Kinder, die zu 30 in der Klasse sitzen, die eigentlich vor Corona auch schon äh, viel zu wenig Platz hatten, äh, mit jenen Maßnahmen, die für jeden denkenden Menschen wit sind, nämlich die äh, Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen, aber die Nicht-Maskenpflicht in den Klassen selber, was eigentlich auch schon Witz ist. Schulen, die wieder zugemacht werden, Klassenräume, die dicht gemacht werden heute Morgen, äh, gab es in zwei Gymnasien der Landeshauptstadt schon wieder Corona-Fälle. Das heißt, heute sind, ist erklärt worden, dass die Schulen wieder zugemacht werden, nachdem gestern Kinder schon krank zur Schule gegangen sind. Das ganze Konzept ist absolut sinnlos. Ähm, mit all dem, was wir seit vielen Jahren postuliert haben in der Piratenpartei, ähm, im, Im Sektor Bildung, im digitalen Fortschritt, in Homeschooling, in der Kombination zwischen dem Unterricht zwischen den Schulen selber und den Eltern zu Hause, beziehungsweise auch externen Klassen, äh, gäbe es jetzt und gibt es äh, monumentale Chancen. Dinge zu verändern und diese Veränderungen sind im Gang, allerdings versucht die Landesregierung mit dem Bildungsministerium oder Kultusministerium, äh, diesen Fortschritt, diese Entwicklung zurückzudrehen und wir halten das für höchst schwierig und höchst problematisch. Das Ganze hat natürlich unterm Strich wie immer Kostenfaktoren äh, als Hintergrund, das heißt die Landesregierung will die Gelder dafür nicht ausstocken und ausgeben, weil Bildung leider wie immer weit nach dem Wirtschaftssektor kommt. Das ist der Wirtschaftssektor, der ja wahnsinnig gepusht wird zurzeit. Finanzierungen, Subventionen, die an die Großkonzerne gehen. statt in die Bildung, in die Kultur, in soziale Bereiche. Und das ist der eigentliche Skandal da drauf. Ja, du hast es schon richtig gesagt. Man kann einen Skandal nennen. Und ein Skandal wird immer unmittelbar. Und ähm, erstmal nochmal danke, dass du hier bist. Ähm, du hast Unglaubliches verrichtet. Ähm, Frage, kannst du konkret ein oder zwei Sachen nennen, die wirklich als Veränderung ähm, zur Wahrung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und deren Familien, der Betreuer, äh, umgesetzt wurden, im größten Stil. Also von der Landesregierung runter das Stadtparlament von Hannover. Wir hätten die Möglichkeit als allererstes Räumlichkeiten zu nutzen, die zurzeit nicht genutzt werden, Messehallen, Heim, Veranstaltungsreden und ähnliches. <lacht> Äh, wo, wo wir Unterricht stattfinden lassen könnten, auch privat, bzw. Äh, generellen Unterricht in, in, in, in jahrgangsübergreifenden Klassen, also neue Konzepte, die vom Kultusministerium endlich durchgesetzt werden können. Und das allein durch die Abstandswegen, die eingehalten werden könnten, die äh, Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Kinder, Jugendliche, die teilnehmen könnten, samt der Eltern auch online dann, würde ein Konglomerat ergeben, das beispielgebend ist und wir hoffen für die nächsten Jahre dann auch zwangsweise sich durchsetzen möchte, wenn man mit Corona umgehen will. Okay, ich finde das ist ein sehr schöner äh, Vorschlag, ein sehr guter Vorschlag, aber meine Frage zielt darauf ab, ob das schon so besprochen wurde. Was wurde jetzt sozusagen in den Ferien organisiert, was jetzt sozusagen akut schon die Gesundheit sichert. Das sind ja jetzt Vorschläge, die du als Ratsherr ja äh, auf dem Schirm hast, was du wahrscheinlich auch einbringen wirst in die Diskussion. Aber was, was konkret schon getan worden? Wie ich eben schon erwähnt habe, getan worden. Konkret in eine progressive Richtung äh, ist eigentlich nichts. Das ist ja genau das Problem, das wir haben. Es ist der, äh, der heftige Wunsch von Eltern, Lehrern und Schülern nach Normalität, was auch sehr verständlich ist, wir alle, die wir Eltern sind, möchten gerne wieder eine Normalität, wenn es auch eine neue ist, haben wir möchten unsere Kinder in der Schule haben, die Kinder sollen sicher sein, sie sollen nach Hause kommen, den Hausaufgaben gegebenenfalls machen können und einen Schulalltag haben, wie für die Kinder eigentlich wünschenswert das ist, wobei die Frage ist, inwieweit vor Corona der Schulalltag so wünschenswert war in allen Schulbereichen, äh, wie er jetzt auch äh, klar nach außen kommuniziert wird. Gut, dann habe ich eine Frage, die habe ich auch mitgenommen aus der Region, und zwar, ähm, was können Eltern, was können Interessierte, was können Betroffene tun, dass ähm, ein Diskurs stattfindet, äh, um die Dinge jetzt auch akut nochmal zu überprüfen, zu verbessern? Gibt es so etwas wie einen runden Tisch oder müsste das angeregt werden? Wärst du bereit als Ratsherr, äh, Stadtparlament oder Regionsparlament so etwas anzuregen? Also, es ist ja gesetzlich so geregelt vom Kultusministerium, dass unsere Schulen und Bildungseinrichtungen demokratische Institutionen sind. Das heißt, jede Schule hat äh, ein Beteiligungsmanagement, es gibt äh, Klassenkonferenzen, es gibt Gesamtkonferenzen, sogenannte Schulkonferenzen, bei denen nach niedersächsischem Gesetz zum Drittel Eltern, Schüler und Lehrer mit drin sind, also gleichwertig stimmberechtigt sind. Jede Schule hat für sich die Möglichkeit und auch das Recht, Dinge zu, zu schließen, wie äh, ein dreiteiligen Schulalltag zum Beispiel. Also dass ein Drittel der Klassen von 8 bis 11 da ist, ein Drittel von 11 bis 1 und ein weiteres Drittel nachmittags. Als Beispiel einfach nur. Schulanfangszeiten sind auch ein typisches Beispiel. Es ist immer wieder der Wunsch der Eltern da, dass gerade pubertierende Jugendliche so mit 14, 15, 16 die ja sehr unproduktiv sind in den Morgenstunden, wie wir wissen, äh, auch später anfangen können. Und im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist das das Recht jeder einzelnen Bildungsinstitution oder Schule, die Anfangs- und Endzeiten selber zu beschließen. Das wissen leider die wenigsten Eltern. Ich will damit sagen, dass Eltern, Schüler und Lehrer die Möglichkeit weitgehend haben, wirklich weitestgehend in diesen entsprechenden Gremien, in den Schulen, Beschlüsse zu fassen und diese Beschlüsse gegenüber dem Kultusministerium oder auch der Stadt durchzusetzen. Das hört, sich, das hört sich schon mal gut an. Dann könnte man das als Empfehlung weitergeben an die Familien. Wenden Sie sich an die Schule, beteiligen Sie sich an dem Diskurs zu einer Lösungsfindung. Und ähm, was wäre aus deiner Sicht als Ratsherr noch möglich, ähm, damit sozusagen der ähm, Diskurs über die Grenzen der eigenen Zuständigkeit hinweg stattfinden kann. Also wir hatten ja vorhin ein bisschen aufgezählt, das fängt beim Nahverkehr an, ähm, geht über äh, die Schule, geht über die Personalschlüssel über die äh, von Betreuungskräften, was kann man machen, dass es sozusagen ein Diskurs gibt über die eigenen Grenzen hinweg, weil mit Gesundheit ist doch nicht so Spaß. Das Problem, das wir haben in dem Bereich, ist, dass unser Schulsystem in Deutschland föderales ist. Das heißt, die Bundesländer haben die Oberhoheit über das Bildungssystem grundsätzlich, was an sich wünschenswert ist, weil die Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern grundsätzlich verschieden sind. Stadtstaat, Flächenstaat, es gibt die verschiedensten Bereiche, die verschiedensten Hintergründe, die die einzelnen Bundesländer haben, von Bayern bis nach Hamburg. Das ist auf der einen Seite ein Problem, weil die Koordination nicht immer so funktioniert, wie sie soll. Es ist auf der anderen Seite aber eine große Chance, weil die Landesregierungen die Möglichkeit haben, lokal zu agieren und gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen. Das andere ist, dass wir auch in unseren Kommunen leichte Probleme haben mit der Koordination, weil es gibt Verantwortungen, die die Städte und Gemeinden haben. Das ist Schulausstattung, das ist der Gesundheitsbereich, das ist die Sanierung von Gebäuden und dann die Landesregierung, alles was mit Lehrern, Lehrerstunden und Unterricht zu tun hat, unter sich hat. Die Koordination dieser verschiedenen Bereiche läuft so gut wie gar nicht. Es gibt sehr wenige gemeinsame Gremien, die in und über die Schulen beschließen und die auch Dinge durchsetzen können, über dem Kultusministerium zum Beispiel. Diese Koordination muss verbessert werden. es muss mehr Gremien geben, mehr Tische, die alle Beteiligten an einen Tisch bringen, Bund, Länder, Kommunen, Gemeinden, Regionen, unter anderem Kreise, wenn diese äh, Gremien, die ja, zum Teil schon existieren, aufgewertet werden und da tatsächlich auch beschlussfähig sein können, dann können Maßnahmen durchgesetzt werden, die auch tatsächlich lokal Sinn machen, weil die Rückmeldung der einzelnen Schulen da in diesen Gremien ankommt. Im Bund kommt sie nicht an. Danke, Adam. So, ich würde mal sagen, äh, wir machen eine kleine Pause und gleich geht's weiter in der Demonstration. Wir haben ja, einen Demonstrationsteilnehmer. Du kannst bitte ans Mikrofon treten. Richtig dicht dran. Richtig dicht dran. Ja, dich ja, dran? Bin ja, okay, bin ich dicht genug dran? dran? Du musst schreien, Okay, dann. Ähm, ja, du hast eine Frage. Vielleicht kannst du die Frage einfach mal stellen. Ja, also ich habe folgende Frage. Der Stadtrat hat gerade gesagt, zwei Schulen sind schon wieder zugemacht worden und ähm, von meiner Schule, also von der Schule meiner Tochter, habe ich keinerlei Ansage, was genau passiert, wenn ein Corona-Fall in der Schule auftritt. Und das zweite ist diese merkwürdige Regelung mit den banalen Erkältungssymptomen. Da wüsste ich auch mal gerne was da dazu. Ja, also... Es gibt eine klare Ansage vom Kultusministerium, dass äh, in den Schulen sogenannte Kohorten gebildet werden. Eine Kohorte ist ein alter lateinischer Begriff für eine Einheit des, äh, des römischen Militärs. Diese Kohorten sollen in den Schulen weitestgehend unter sich bleiben, äh, sowohl während der Unterrichtszeiten als auch äh, während der Zeiten im, im Freizeitbereich. Und... Ähm, wenn innerhalb dieser Kohorten eine Erkrankung auftritt, dann wird diese Kohorte, und zwar nur diese Kohorte, erst nach Hause geschickt, bis entweder eine Quarantänezeit von 10 bis 14 Tagen vorbei ist oder alle getestet wurden und die, die negativ getestet worden sind, wieder zur Schule gehen können. Das ist eigentlich die Vorgabe. So. Inwieweit das sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage, wie gesagt, weil... Auch eine Maskenpflicht nicht impliziert, äh, dass eine Ansteckung unmöglich gemacht wird damit. Es ist sehr viel unwahrscheinlicher, das stimmt, deswegen tragen wir auch eine Maske. Aber ganz unmöglich ist es nicht. So, Ist es jetzt sinnvoll, Kohorten zu bilden und die zu Hause zu haben? Oder ist es eine klügere Entscheidung, bis auf einen Gesamttest, der negativ ist, in der Schule, die Schule ganz zu schließen? Und da kann man natürlich diskutieren drüber. Ja, genau, die Sache mit jetzt hier kommt die Erkältungssaison und es heißt ja, dass die banale Erkältung, was auch immer das ist, kein Grund ist, zu Hause zu bleiben. Und da schwankt mir nichts Gutes. Eine banale Erkältung wird klar definiert: das ist kein Fieber, kein entzündeter Hals, sondern nur eine Schnotternase. So. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber zurzeit ist es einfach so, dass man davon ausgehen muss, dass eine weitergehende Erkältungskrankheit durchaus auch eine Corona-Erkrankung äh, sein kann. Und da macht es dann auch Sinn, wenn die Kinder zu Hause bleiben. Allerdings wer Analysiert also Wir haben in der letzten Zeit Kinder gehabt, die sind zur Schule gekommen, die hatten Fieber, die hatten eine Schnotternase, die hatten Halsschmerzen, die Eltern haben sie zur Schule geschickt. Nach zwei Stunden sind sie wieder nach Hause gegangen, sind getestet worden waren positiv. Also da müssen sich die Eltern dran halten, man muss vielleicht sich überlegen, dass es eine klare Symptombeschreibung geben soll für die Eltern, dass man einfach darauf achtet, vor allen Dingen Fiebersymptome und ähnliches. Und dann muss es vor allen Dingen auch Schulärzte geben oder Ärzte generell, die Sprechstunden einrichten, wo man kurzfristig einfach anrufen kann und sagt, mein Kind hat Erkältungssymptome, was mache ich jetzt? Und dann kann Arzt online, gibt es ja die Möglichkeit inzwischen, Fragen stellen und wenn das Krankheitsbild ganz klar ist, sagen, du bleibst zu Hause und machst einen Test oder nee, keine Sorge, geht mal zur Schule. Ich denke, dass die Ärzte da gefragt sind und da auch massiv mit eingebunden werden müssen. Ja, aber nach allem, was ich das Gefühl habe, passiert das ja gerade nicht. Wir sind, also da muss ich jetzt mal das Kultusministerium in Schutz nehmen, am Anfang des neuen Schuljahres. Die Schule ist ja erst seit wieder zwei Tagen im Gang gewesen und auch da nur so ein paar einzelne Stunden Vormittag, wo halt dann erstmal Corona gesprochen worden ist und über Verhaltensmaßregeln. Das heißt, wir haben noch keine Erfahrung außer, dass eben in zwei Schulen schon wieder Schließungen anges, äh, angesagt waren, weil eben Kinder mit einer Erkrankung zur Schule gekommen sind. Und ich glaube, dass das ähm, eigentlich ähm, exemplarisch ist, ist dass, dass wir sehen, dass, dass jetzt diese zweite zwei Welle der Erkrankung im vollen Gang ist und wir einfach vielleicht dreimal zu vorsichtig sein sollen, als, als, als einmal nicht vorsichtig genug. Das ist meine Sichtweise. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Gern. Danke. Gibt, Gibt es weitere, weitere Fragen? Fragen? Möchtet, Möchtet ihr eine Frage stellen? stellen? Oder und irgendein Kommentar dazu? dazu? Sonst übergebe ich wieder. So, danke, danke dem DEMO-Teilnehmer, ja, danke Adam. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Redner. Ja, hallo, wer bist du denn? Ja, also, ich bin Wolle, komme aus dem Landkreis Hildesheim. Und habe mich entschieden, hier jetzt was zu sagen. Weil, ja, eigentlich ist ein Aufruf an die Landesregierung. Wir haben seit über fünf Monaten Corona. Alle Virologen, die wir hören, oder viele Virologen, die wir hören, viele Ärzte, die wir hören, wissen ganz genau oder sagen auch ganz genau, es wird auch die nächsten Monate nicht vorbei sein. Es wird weitergehen. Alle oder viele haben damit gerechnet, dass jetzt nach der Reisesaison eine zweite Welle kommt. Es war klar, dass nach den Sommerferien auch die Schule dann weitergehen soll. Die Schüler werden, wie wir es eben gehört haben oder auch wie wir es von anderen Quellen hören, ohne jede Information wieder voll in den Unterricht geschickt. Die Berufsschulen starten morgens um acht voll in den Unterricht. Es gibt keine Infostunden, es gibt keine Infoveranstaltungen, es gibt einfach Unterricht. Und ich bin der Meinung, und das ist auch der Aufruf, das Kultusministerium und auch die Landesregierung wusste rechtzeitig Bescheid, dass Corona weitergeht, dass die Schule weitergeht und dass es Lösungen geben muss. Und ja, auch in einer öffentlichen Verwaltung können fünf Monate ausreichen, eine Änderung herbeizuführen. Und wir haben genug Menschen, die Corona leugnen. Wir müssen nach Berlin gucken, da gehen Abertausende auf die Straße ohne Abstand, ohne Maske. Die Infektionszahlen steigen wieder. Und unsere Landesregierung lässt die Leute, und da rede ich jetzt nicht nur von den Schülern, die alt genug sind, sondern wirklich von Schülerinnen und Schülern, erste, zweite, dritte Klasse, von denen ich noch nicht verlangen kann, dass sie eigenverantwortlich Abstand halten, dass sie sich an Regeln halten, ohne dass ich das kontrolliere. Ohne jede Information an die Eltern, ohne jeden Fortschritt, einfach wieder in die Schule gehen. Und das ist ein Punkt, der kann so nicht funktionieren, der wird nicht funktionieren und der wird uns die Weine brechen. Ich habe noch eine Frage an dich. Du bist von deiner Profession her Rettungssanitäter und aus diesem Blickwinkel, was würdest du sagen? Was ist der wichtigste, akuteste Punkt, der sofort Umgehend geändert werden muss, um nicht die Gesundheit der Schüler, Betreuer und Familien zu gefährden. Also, da jetzt einen Punkt auszumachen, ist schwierig, weil. Der wichtigste. Der wichtigste Punkt für mich, meiner Meinung nach, ist, wir müssen die Abstände einhalten, Alltagsmasken tragen. Und auch als diejenigen, die sich bewusst sind, welche Gefahr davon ausgeht, ganz bewusst auf die Menschen zugehen, die keine tragen, die das leugnen, sprecht die Leute an, sagt ihnen, setzt eine verwickte Maske auf, halt Abstand von mir, achtet aufeinander. Und auch die Eltern und Schülerinnen und Schüler, achtet auf die Jüngeren. Von einem Sechstklässler oder von einem Viertklässler kann ich erwarten, dass er bei einem Erstklässler darauf achtet, ihm nicht direkt vor die Füße zu gehen. Achtet aufeinander, haltet Abstand, tragt Masken. Das ist der wichtigste Punkt. Okay, noch eine Frage. Ich habe jetzt hier drei virtuelle Postkarten. Die eine geht an die Landesregierung. Was würdest du draufschreiben, um mitzuteilen, was am wichtigsten wäre? An die Landesregierung. Hört auf die Experten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt, Bitte? Hört auf die Experten. Es gibt Ärztinnen Ärzte, es gibt Biologen, Physiker. Alle sagen das Gleiche. Und die Politik macht teilweise das Gegenteil. Das kann nicht funktionieren. Genau. Die zweite Karte ist an... Alle Schuldirektoren, Lehrer und Betreuer? Ja, also da möchte ich eigentlich keine Verantwortung hingeben. Weil das sind Angestellte, das sind Beamtinnen und Beamten. Die müssen von der Politik Vorgaben machen. Da kann ich nur sagen, setzt euch zusammen, findet Maßnahmen, macht es einheitlich. Nicht Schule A, Maßnahme A, Schule B, Maßnahme B. Also organisiert euch und äh, tragt eure Bedenken vor. ja. ja. Okay, und die dritte Karte wäre ähm, an die Kommunen, also an die Bürgermeister äh, im Stadtparlament, äh, im, Be im Stadtbezirk oder in den Kommunen im Umland? Ja, eigentlich das gleiche wie an die Landesregierung, mit dem Zusatz, traut euch eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn ich als Bürgermeister oder als Bürgermeisterin der Meinung bin, ich kann meine Maßnahmen nicht umsetzen, dann bleibt die Schule zu. Den Mut verlange ich von einem Bürgermeister, dafür wählen wir ihn oder sie. Dann lasst die Schulen zu. Wenn ihr sagt, es geht nicht, Schule zu, kein Unterricht, setzt die Regierung unter Druck. Irgendwann müssen sie handeln. Ganz kurzes abschließendes Statement, weil die so ähm, was, was würdest du sagen, ist am wichtigsten, äh, Gesundheits- und Rettungs- Hört auf zu klatschen, gebt uns die Materialien, die wir brauchen, insbesondere in der Pflege. Es kann nicht sein, dass Pflegerinnen und Pfleger an ihre Grenzen kommen in der Pandemie. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, weil es ganz präsent durch die Medien ging, ein Stromler Wende als Dank Der Pflegebonus klingt gut, geht aber nur an Altenpflegerinnen. Aus meiner Sicht haben die das wenigste mit der Pandemie zu tun. Gebt ihn an die Krankenhäuser, sorgt dafür, dass das Personal in die Krankenhäuser kommt. Gebt dem Personal einheitliche Vorgaben. Nicht wie es in den Schulen ist, Krankenhaus A, B, jeder macht sein eigenes Ding. Also keine falschen Versprechen. echtes Empathie und Nachhaltigkeit fürs Rettungswesen. Ja, fürs Gesundheitswesen generell. Die Handlung genau. zeigt an allen Feldern auch, was falsch läuft. Handelt jetzt, jetzt seht ihr es. Dankeschön. Das war, das, war, das, war ein das war ein schönes Abschlusswort, denn leider ist unsere kleine Veranstaltung hier schon zu Ende. Die Nächsten, die diesen Platz hier haben möchten und reserviert haben, sind schon da und warten sehnsüchtig. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Mal schauen, vielleicht machen wir sowas irgendwann mal wieder. Dann vielleicht mit etwas mehr Vorlauf, um damit dann auch entsprechend mehr Leute möglicherweise zu motivieren, dabei anwesend zu sein. Die Demonstration ist hiermit beendet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Landesvorsitzenden der Piratenpartei und ähm, ich fordere alle Menschen auf, äh, bleiben Sie gesund, ähm, informieren Sie Ihre Nachbarn und tragen Sie Ihre Sorgen und Ängste vor, bringen Sie sich ein, ähm, damit wir die bestmögliche Sicherheit für die Kinder und ähm, Jugendlichen in den schulischen und sonstigen Betreuungseinrichtungen garantieren können. Dankeschön.